Und los geht's, Reifen Niveau 4. Also, wenn etwas nicht bekannt ist, das ist jetzt ziemlich weit, bitte die vorherigen Videos schauen oder die entsprechenden Links. Und jetzt gehen wir zum Thema lineare Gleichungssysteme mit mehr als zwei Variablen. Lineare Gleichungssysteme haben wir schon gesehen. Und jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert, wenn wir mehr als zwei Variablen haben. <lacht> wir haben damals zumindest vier lösungswege gelernt wenn ich hier sehen es gibt nur grundsätzlich einen mit dem man sowas lösen könnte <lacht> zumindest was wenn es um drei oder vier halt äh, gleichungen geht eine bootverleihe hat insgesamt 43 boote manche tretboote maximal fünf personen preis das ist 8 euro pro stunde boot das, äh, ist das selbstverständlich manche ruderboote maximal drei personen preis 7 euro pro stunde und kanus ja die halt maximal zwei personen preis 4 euro pro stunde insgesamt kann die firma höchstens 159 personen bedienen in so einem fall sind die einnahmen äh, 271 euro pro stunde wie viele boote jede art hat die firma und selbstverständlich hier das Wichtigste ist zu verstehen, was man mit dem Variabel darstellt. Was stellt man äh, mit dem Variabel da halt ganz einfach was gefragt ist und was ist jetzt gefragt? Wie viele Boote von jeder Art? Also es gibt drei Arten, also Trittbote, Ruderboote und Kanus und für jede Art muss man so irgendein Buchstabe als Symbol benutzen. Und die, äh, diese Buchstabe wird nur zeigen, wie viele davon wir haben, weil das ja gefragt ist, wie viele von diesen Booten jeder Art die Firma hat. Also wir schreiben T für die Anzahl der, der Tretboote, R für die Anzahl der Ruderboote und K für die Anzahl der Kanus. Man kann auch XYZ benutzen, ist egal. Also ich, ich habe jetzt irgendwie die Buchstaben, die Anfangsbuchstaben benutzt. Aber das ist eh egal, ja. Und jetzt schauen wir mal, was ist da geschrieben, dass insgesamt die Boote 43 sind. Also die Anzahl der Tretboote, die Anzahl der Ruderboote und die Anzahl der Kanus sind 43 insgesamt. Also diese Gleichung betrifft die Anzahl der Boote und zusammen sind sie 43. Jetzt es gibt etwas noch dazu geschrieben. Das muss man bei solchen Aufgaben immer schauen, was da gegeben ist. Und was ist gegeben, wie viele Boote sie insgesamt haben, äh, wie die Firma hat. Wie viele Personen sie insgesamt bedienen, höchstens bedienen kann. Das sind 159 Personen. Und was bedeutet da jetzt? Diese, diese Tretboote Tret können 5 Personen pro Boot bedienen. Ja? Höchstens. Das bedeutet 5 mal T. Also fünfmal so viele wie viele Boote wir da haben das sind die Personen, die in diesen Tretbooten, die wir noch nicht wissen, wie viele sie sind. Ja, das wissen wir noch nicht. Aber wir haben dafür dafür geschrieben. Bitte schaut ja auch das Video über lineare Gleichungssystem von vorher ein. Es gibt auch sicherlich bald, wenn noch nicht, ein Link darüber, darunter. Also fünfte sind diese personen drei er personen in den Ruderbooten, weil drei personen pro boot da sein können und 2k für die kanus da sind personen halt ja zwei personen pro kanu mal die anzahl von kanus dann haben wir halt die anzahl der personen in diesen kanus und insgesamt also zusammengerechnet mit plus halt sind diese personen 159 und die einnahmen jetzt 271 Euro pro Stunde. Also für die Tretboote sind es 8 Euro pro Stunde. Also für alle Tretboote zusammen für diese T Tretboote wird es 8 mal T Euro sein. Für diese K äh, Ruderboote das sind 7 Euro pro Stunde. Ja. Also dann wird es insgesamt 7 mal R Euro äh, für diese Ruderboote ja und für die kanus wird es dann so halt 4 mal k euro ja vier euro pro kanu k sind genuss insgesamt 4k euro sind die einnahmen pro stunde da ja und das insgesamt also zusammengerechnet da sind ist hier geschrieben 271 euro pro stunde also wir haben alle die all die informationen die hier drin steht hier in Gleichungen äh, um, Umgewandelt, also sagen wir mal da so übersetzt, <lacht> also, weil das ist halt so. Ja, die mathematische Sprache ist eine Art von Sprache, eine Art von abstrakter Sprache, halt die man dann auf der ganzen Welt irgendwie verstehen kann. Hoffentlich, ja, gehen wir jetzt weiter, <lacht> ah, das ist jetzt die sogenannte Determinante. Wenn wir jetzt diese drei Gleichungen hier haben, wie arbeiten? Man? man kann selbstverständlich mit, dem, äh, mit einem Taschenrechner oder einem Gerät arbeiten und hoffentlich kennt sich man, äh, kennt sich, äh, kennt, kennt ihr, hat sich aus, wie man das Taschenrechner einsetzt und so weiter. Ich werde hier zeigen, wie wie man hier diese Aufgabe mit einem ganz einfachen Taschenrechner lösen kann. Ja? Und zunächst einmal müssen wir sehen, ob dieses System lösbar überhaupt ist. Und wir nehmen nur die Koeffizienten, also hier ist t allein, also ist gemeint 1 mal t, also die Koeffizient hier ist 1, und auch hier und auch da, dann die Koeffiziente hier ist 5, 3 und 2, 5, 3 und 2, und 8, 7 und 4. Und wir machen die sogenannte Determinante? Wie geht das? Wir nehmen hier äh, diese diese Koeffizienten, wie wir sie der Reihe nach so geschrieben haben, also Zeile und Spalte, Zeile und Spalte, ja, alles das, die erste Zeile, 1, 1, 1 und die erste Spalte, 1,58, 5, 8, 1, 3, 4, 7, und so weiter und so fort, und was machen wir, wir schreiben die erste zwei Spalten hier daneben und wir machen, multiplizieren die Zahlen so diagonal, diagonal, diagonal, mal machen, 1 mal 3 mal 4 ist 12. Und das wird dann addiert, das Ergebnis. 1 mal 2 mal 8 ist plus. Das wird plus genannt, also als, als positive Zahl genommen. 1 mal 5 mal 7 ist 35. 3 mal 8, so also wenn wir in diese Richtung von oben nach unten gehen, dann wird es plus sein. Wenn wir in diese Richtung äh, äh, von unten nach oben gehen, dann müssen wir die Gegenzahl benutzen. Das wird hier 3 mal 8 mal 1, 24. Wir müssen die Gegenzahl benutzen, also minus 24. 2, und 7 mal, 2 mal 7 mal 1, 14. Und 1 mal 5 mal 4, 20. Also wir haben dann minus 20, minus 14. Wäre das Ergebnis hier minus, hätten wir hier ein Plus. Also es muss die Gegenzahl sein. Ja? Und was machen wir? Wir rechnen alle diese Zahlen zusammen. Und wenn das Ergebnis halt nicht 0 ist, wie hier minus 3, dann bedeutet es, dass dieses System eindeutig eine Lösung hat. Gut, super. Und jetzt, dass wir wissen, dass das System eine Lösung hat, wie kann man diese Lösung finden? Das ist ein bisschen wie äh, das Additionsverfahren, das wir bei linearen Gleichungssystemen schon gelernt haben, also mit zwei Variablen damals. ja Wir schreiben jetzt wieder diese Determinante und daneben haben wir so diese Zahlen, die nach dem ist gleich stehen. Ja? Wir haben also nur die Determinante diese Zahlen hier geschrieben. Wir brauchen nichts anderes allerdings. ja Und dann sagen wir jetzt hier: Wie kann ich das machen, dass ich irgendwie am Ende sowas habe, wo äh, hier die äh, Zahlen nur 0 sind und 1? Ja? Wie kann ich das so machen? nicht vergessen also wenn wir die Gleichungssysteme schon gesehen haben ja dann wissen wir wir können jetzt für irgendeine Variable äh, die nehmen wir jetzt diese zwei rein diese drei und diese Reihe die zweite Zeile und die dritte Zeile ja und wir können jetzt, wenn wir jetzt diese Koeffizienten mal minus 2 multiplizieren, dann bekommen wir hier minus 4. Das bedeutet, das wird hier verschwinden. Und das haben wir hier tatsächlich gemacht. Wir haben das hier mal minus 2 gerechnet. Ja? Das hier mal minus 2. Das bedeutet 8 minus 2 mal 5. Das ist minus 2. 7. Plus minus 2 mal 3, also 7 minus 6, das ist 1. Und 4 plus minus 2 mal 2, minus 4 ist 0. Und dann 271 plus minus 2 mal 159, das ist minus 74. Hm? Und dann haben wir das gleiche hier oben gemacht. Also wir haben jetzt hier äh, das hier mal minus 2 multipliziert. Und dann sehen wir 5 plus minus 2 mal 1, also minus 2 ist 3. 3 plus minus 2 mal 1, also minus 2 ist 1. Und 2 plus minus 2 mal 1, das ist 0. Ja? Und 159 plus minus 2 mal 43, was bleibt, ist 73. Ja? Und jetzt sehen wir, das sieht wirklich gut aus. Ja? Äh, das bedeutet jetzt hier, wir können jetzt... Äh, gleich in der gleichen weg arbeiten wir in diesem fall haben wir jetzt hier diese mittlere zeile mal minus 1 und dann mit dem äh, mit der dritte zeile addiert und das bedeutet jetzt hier dann wird diese 1 hier verschwinden ja das bleibt hier oben gleich diesmal und wir haben jetzt hier minus 2 plus minus 1 mal 3 also minus 3 ist minus 5 ja? 1 plus minus 1 Mal, Entschuldigung, einmal minus 1, minus 1 plus 1 ist hier 0. Das habe ich jetzt ein bisschen verkehrt gesagt, aber machen jetzt. Und 0 bringt halt nichts. Und minus äh, 47 plus minus 1 mal 73, das ist insgesamt minus 120. Ja. Und wenn wir jetzt hier das hier sehen, wir haben einfach hier das Stich Koeffiziente von T. Ja, und wir haben diese Gleichung jetzt so geändert, dass hier nur eigentlich minus 5t steht, ist gleich minus 120. Wir müssen letztendlich hier an die Koeffizienten hier denken. Die sind die Koeffizienten von t, die sind die Koeffizienten von r und die sind die Koeffizienten von k. Grundsätzlich haben wir hier jetzt die Gleichung, diese Gleichung so umgerechnet und wir haben jetzt hier minus 5t ist gleich minus 25. Und das bedeutet, um t zu finden, müssen wir 1 einfach durch minus 5 berechnen. Ja? Und minus 120 durch minus 5, das ist 24. Das haben wir hier also schon gemacht. Und dann haben wir minus 3, das hier, hm, äh, in diese Reihe addiert. Also wir haben jetzt hier 3 plus minus 3 mal 1 ist 0. 1 plus minus 3 mal 0 bleibt so, 1 und das endet auch nichts. Und wir haben dann auch das hier von dem subtrahiert. Das Ergebnis ist dann halt, also minus 120, Entschuldigung, 73, hm, Entschuldigung, ah ja, wir haben erst die Division gemacht. Entschuldigung, 24 äh, mal minus 3 ist minus 72 plus 73, das ist halt 1, ja. Wir haben immer mit dieser Funktion, mit dieser äh, Matrize, nennt man das hier, gearbeitet. Okay, und das bedeutet jetzt, hier haben wir schon äh, T gefunden, T ist 24, und was war in der Mitte? Das war R, R ist 1. Also wir wissen jetzt eigentlich schon, dass wir 24 Tretboote haben und ein Ruderboot. Und gefragt ist, wie viele von diesen Boote haben. Also wenn wir jetzt das hier mal minus 1 machen und das hier mal minus 1, dann werden hier das und das verschwinden, das haben wir auch tatsächlich gemacht, und dann kommt heraus 43, minus 1, minus 24, da bleiben 18, 18 Kanus. Also wir haben insgesamt 18 Kanus, ein Ruderboot und 24 Tretboote. Und so kann man das auch so halt händisch lösen. Danke sehr.